Hallo und herzlich willkommen zu diesem aktuellen Video, was ich am 19.07.2020 zum Thema Schwarzbachtalbahnstrecke gedreht habe. Es geht um die Verbindung zwischen Weinburg und der Schwarzbachtalbahnanschlussstelle in Langerfeld. Ja, ihr seht eingeblendet in rot markiert das Stück, was man durch den Tunnel, der unter Langerfeld hindurchgehen würde, sparen würde. Und rechts habe ich euch mal meine Alternative vorgestellt. Ja, oben eingeblendet in gelb seht ihr die Schwarzbachtalbahnstrecke, die da bei Langerfeld losgeht und dann hoch bis zur Nordbahntrasse. So, aber nun äh, überlasse ich euch das Video. Ach ja, für die schlechte Tonqualität bitte ich vorab schon mal um Entschuldigung. <lacht> ist jetzt großen Ja, und hier, sicher hören das ist nicht hier, der, laut. und, ja, hier in die Richtung, äh, da müsste man im Fahrrad Gut, ich werde jetzt euch mal eine Alternative ein zeigen. Ja, und ich hoffe, unser Bürgerbeinster hier ähm, der Rucksack. Äh, Ja, hallo an dieser Stelle noch mal kurz. Ich bitte natürlich, die schlechte Tonqualität zu entschuldigen. Hab da mal ein bisschen rumexperimentiert äh, mit äh, Funkgeräten und einem Headset. Aber ich glaube, die Qualität ist nicht ganz so prickelnd. Gut, ich bin jetzt hier auf dem Weg, ähm, hier Richtung wuppertal Weinburg. Im Vordergrund die, die, die Viaduktbrücke brücke äh, der sogenannten Münchner Bahnlinie rechts ein Stückchen von der Wupper zu sehen und würde man geradeaus weiterfahren, dann käme man nach Wuppertal-Beinburg. Sehr schöner Ortsteil übrigens, kann ich euch nur empfehlen. Ja, ihr hört schon, die Straße ist recht laut und links neben mir seht ihr auf der Straße, wie blöd das ist, wenn man hier links als Radfahrer abbiegen möchte. Okay, ähm... Ich würde sagen, ich lasse das jetzt gleich mal hier im Video weiterlaufen und den Live-Kommentar wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ja, wie ihr seht, jetzt geht es hier zu der Alternative, die ich euch versprochen habe, hier entlang. Seht schon, hier kommen uns schon einige Radler entgegen. Ja, einige müssen hier auch schieben. So, wir biegen jetzt hier in der Königsstraße. Und ihr seht schon, die Alternative hierher zu radeln ist nicht sehr lustig. Zumal es hier am Anfang dieser Straße kurz heftig bergauf geht, das kommt nicht wirklich gut. Aber man hat hier natürlich den Vorteil, wie gesagt, dass man deutlich weniger Verkehr hat. Aber den erkauft man sich natürlich hier mit einer erheblichen Steigung. Aber gut, mit dem elektrischen Antrieb hält sich das alles ein bisschen in Grenz. Okay, ja, ja, ihr seht, trotz elektrischen Antrieb ist es für mich schon ein bisschen anstrengend. ringelingeling so ja wie ihr seht das ist natürlich hier eine nebenstraße dort hinten links wäre die badische straße gewesen die man hätte radeln müssen kann ich euch wie gesagt im berufsverkehr nur von abraten jetzt mag das ja noch alles einigermaßen gut funktionieren aber ihr seht schon wie gesagt es geht hier ganz gut auf. und ja man muss schon entweder gut fit sein ohne eheantrieb ja wie auch immer ja gut man kann natürlich das stück die badische straße hochfahren und dann hier über die eisenbahnbrücke auch lang fahren aber ist natürlich alles nicht ganz so prickelnd also ich finde es hier von daher deutlich angenehmer wenn denn auch heftige steigungen sind aber gut so wir sind jetzt hier in langerfeld oder Feld. Wie auch immer, muss ich mal nachgucken. Kann ich nie auseinanderhalten. <lacht> ich vergesse das immer. Okay. Ja. Ihr seht schon, das ist hier relativ verkehrsruhig. So, wir könnten jetzt auch gerade ausfahren. Machen wir aber nicht. Wir düsen jetzt mal hier entlang. Natürlich muss ich auch genauso quasi nachher wieder zurückradeln, weil ich ja dort, wo ich euch die Kreuzung gezeigt habe, geparkt habe. bisschen tricky. Ich versuche das jetzt mal hier so zu machen, weil eigentlich müssten wir jetzt da hinten und dann links, aber ich versuche das jetzt mal hier zu deichseln weil hier vorne ist eigentlich ein und ihr seht schon, die kommen uns alle entgegen. Okay. Und daher ja, unsere freundlichen Motorradfahrer. So. Ja. ja. ihr seht, die fahren jetzt da unten gegen die Einbahnstraße. Weil das eben einfach ein bisschen doof gemacht ist. Aber gut, Wuppertal hat leider sehr viele Einbahnstraßen. Und von daher ist das nun mal leider so. Ja, wir sind jetzt hier, wie gesagt, gehen hier zu Stückchen zu Fuß. Sonst also müssten wir da oben an der Kirche lang. Aber ich fand das so in die Fahrtrichtung besser. Äh, natürlich zeige ich euch nachher auch noch den Rückweg. Ja, mit anderthalb Metern funktioniert das so nicht. Wie ihr seht, es gibt immer diverse Leute, die es nie lernen. Aber gut, das ist nun mal leider so. So, okay, ab hier können wir natürlich wieder normal radeln. Was wir jetzt auch tun. Okay, in der Zwischenzeit halte ich jetzt nochmal an. All dieweil, ich glaube, dass mein Lenker jetzt wieder ein bisschen runtergesackt ist. will ich doch noch mal kurz schauen. Gut. Weiter geht's. Ja, jetzt kommen wir später zu dem Punkt, wo eigentlich die Bahntrasse hier unten drunter unter diesem ganzen Gedöns hergehen soll, also unter diesem Ortsteil hier von Wuppertal, was natürlich dieses ganze ganze doofe blöde Umfahrung hier, auf gut deutsch gesagt, uns ersparen könnte. Aber leider ist dem noch nicht so. Und es wird ja wohl noch eine Weile dauern. Ja, hier würde dann der, die Bahntrasse bzw. der Weg, der Fahrradweg, durch den Tunnel wieder rauskommen. Und zwar, wenn ihr das denn sehen könnt, von dort hinten. Ich werde euch da mal ein Foto von machen. Tiefbilder zurückgreifen. Ja, ich zeige euch noch mal die andere Seite von der Brücke von wo man dann die die Bahntrasse sehen kann. Ähm, also ich bin jetzt hier auf der Brücke und schaue da hinten schon mal an das Ende oder an den Anfang von der Schwarzbachtalbahn. Ja, schauen wir mal. Ich fahre jetzt mal den Weg weiter. Hier steht übrigens eine Edel. Bahn, ja, ihr seht, hier fahren einige Leutchen mit Fahrrädern vorbei. Also der Anschlussweg würde natürlich gut genutzt werden. Vor allen Dingen, da es ja dann zu der Bahntrasse nach Remscheid-Lennert hochgeht, durchs Morsbachtal was ja an und für sich sehr schön ist. Okay, so mit Volldampf geht es jetzt zur, zur Anschlussstelle der Schwarzbachtalbahn. Schauen wir mal, dass wir das jetzt hinbekommen. Ja, ihr seht, das ist eine ziemliche Kurverei und wirklich nicht sehr schön. Das Stückchen von äh, da hinten von der Bockmühle aus gesehen. Hier hin. Also ich finde es nicht sehr prickelnd. Okay, ja, jetzt muss man hier lang. Ja, ich sehe gerade, ich muss dann auch nochmal, glaube ich, die Kamera ein bisschen ausrichten, weil die Stromversorgung da dran hängt. So, jetzt sind wir hier am Anfang der Bahntrasse. Da wird wohl gerade eine S-Bahn-Garnitur fahrbereit gemacht. So, ich schiebe jetzt mal die Kamera ein bisschen weiter rüber, sonst gibt es immer schiefe Bilder. Okay, ja, vielleicht werde ich jetzt noch eine kleine Ansprache machen. noch nicht gesehen, also von mir aus links ist die Gleisanlage, die dann hier zum Bahnhof Huppertal-Huberbahn führt. Und ja, und hier lang, also jetzt hier war, geht es zum Anschluss der Bahntrasse, der äh, sogenannten Nordbahntrasse. Okay, äh, hier ist noch ein Schild der Bürger. weiter auf der, Schwarz auf der neuen Schwarzbach-Talbahn. Ups. Tja, das kommt auch noch vor. Viel zu klein beziehungsweise zu großen Gang. So. Ja, ich bin das Stück hier noch nie gefahren und bin ganz gespannt. Es gibt hier auch noch einen Tunnel. Ihr hört schon, hier ist es natürlich direkt viel ruhiger. Sehr schön. Aha, hier geht es also nach links entlang auf die Schwarzbachtalbahn. Okay, gut. Dann werden wir mal schauen. Oh, gerade ein bisschen windig. Okay. Geht natürlich von hier aus immer bergauf, aber da es natürlich alte Bahntrassen sind, geht das alles gemächlich. Ja, hier überqueren wir jetzt die Bundesstraße. Werde ich zu Hause nachgucken. Äh, ich glaube die B7 ist das. Zwischen Wuppertal und Schwelm. Ah, und da vorne ist ja auch schon der Tunnel zu sehen. Okay, ah, das wird gleich angenehm kühl, weil heute an diesem Sonntag ist es recht warm. Oh, ich merke schon, mir kommt der Wind entgegen. Uh, das wird ganz schön frisch. Ai, ai, ai, ai. Oki Doki. Dann wollen wir hier mal durch kann ich ja glatt die Sonnenbrille absitzen. <lacht> ich weiß gar nicht, wo hier an diesem Faltbike jetzt gerade der Schalter ist für die Lampe. Muss ich nachher mal nachschauen, damit ich für den Rückweg das dann besser anschalten kann. Obwohl, die Beleuchtung ist hier wirklich hervorragend, muss man sagen. Ich hoffe, auf dem Video wird man das nachher sehen können. Und erkennen können. Jo, ich habe jetzt mal ein bisschen höher geschaltet und werde euch nachher auch mal meinen mein Falt- bzw. Klapp-E-Bike vorstellen, wenn wir denn an der Nordbahntrasse ankommen. So, jetzt sind wir auch schon durch. Mal gucken, ob ich es schaffe, die Sonnenbrille aufzusetzen. Okay hat geklappt weil manchmal ist das ein bisschen schwierig ja komischerweise einen balken habe ich schon weg äh, ja das äh, falt paddy -E bike habe ich eigentlich schon lange nicht mehr benutzt und naja ich hoffe dass der dass der akku der liegt schon ion akku mir das nicht übel nimmt Komischerweise, jetzt zeige ich da wieder mehr, vielleicht weil ich jetzt ein bisschen intensiver trete. Ja schade, könnte ein paar Gänge mehr haben, da müsste man mal schauen, ob, äh, ob ich da nicht mal bei einem äh, guten Fahrradgeschäft da mal was machen lassen kann. Aber gut, ich glaube sieben Gänge sind schon, sind schon ziemlich viel und ich glaube da geht nicht mehr naja gut 19 km h im moment ist auch ausreichend viel schneller muss ich eigentlich auch nicht so wir erreichen jetzt hier äh, ja was das jetzt hier wieder für ein ortsteil ist obwohl ich ja gebürtiger wuppertaler bin aber wuppertal ist groß und kann nicht alle stellen kennen beziehungsweise alle Ortsteile ist natürlich immer ein bisschen schade gut äh, im Großen und Ganzen würde ich das zu Oberbahn zählen aber wir über überqueren ja jetzt gleich auch die Schwa das Schwarzbachtal ich nehme mal an äh, da ist eine Straße die so heißt und ich denke dass da wahrscheinlich auch ein gleichnamiger Bach lang Oh, ich muss mal gucken. Ich habe ja hier das Mundmikrofon. Ja, ihr seht schon. Ich hoffe, ihr könnt es ein bisschen sehen auf dem Video. Äh, das hier wunderschöner Ausblick auf die Stadt. Ja, aber ich habe ja auch noch Archivbilder. Die werde ich dann wahrscheinlich zu Hause rauskramen und euch ja, die sind zwar von Februar, glaube ich, Februar diesen Jahres, ähm, und werde euch die nochmal hier in dieses Video reintun, äh, beziehungsweise einbauen. Ja, hier vor uns, seht ihr schon, liegt jetzt die Nordbahntrasse, die... So, okay, ihr Lieben, ich drehe das Rad mal um, damit ihr besser schauen könnt und ich euch ein bisschen was erzählen kann. Okie dokie. So, ich drehe euch mal die Kamera, damit ihr besser im Bild seid. Hi. <lacht> okay. Ja. Das war eigentlich der äh, Bahnhof da hinten, die Quartal und wie gesagt von dort hinten in die Richtung ist die Anschlussstelle der schwarzbach talbahn Ja, ihr seht, wunderschöner Platz. So lange warten, sodass wir alle noch was davon haben. Okay, ich werde jetzt wieder zurückfahren und, und die ganze Sache euch nochmal nach der anderen zeigen. Ja, wie ihr seht, ist hier auch Polizei zugegen. Das ist gut. Hier werden auch die Abstände kontrolliert. Ja, das ist eine gute Sache, damit hier auch die Leute und die äh, Reproduktionszahlen im Zaum gehalten werden können. Aber gut, es gibt natürlich immer Leute, die es nicht lernen und leider muss dann die Polizei wieder einschreiten. Gut, wir machen uns jetzt wieder auf den Rückweg. Ups. Ja, wie ihr seht, kaum ist man von der Nordbahntrasse, dem Bahnhof Wichlinghausen, weg. Schon hat man ein wunderschönes Panorama hier über die Stadt Wuppertal. Dort hinten ist übrigens auch der Wuppertaler Gaskessel. Ich glaube, da gibt es auch was Interessantes drin zu sehen. Ja, in welcher Stadt hat man sonst so tolle Einblicke von einer ganz tollen Bahntrasse, die zum Fahrradweg umfunktioniert wurde. Also ich denke mal, Uppertal ist da äh, vom Glück gesegnet, wenn man das mal so sagen will. Also ich finde es schon ganz toll. Von daher alles richtig gemacht. Okay, ja, wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg. Ihr seht, ne, es wird hier auch von Fußgängern sehr gerne angenommen. <lacht> ja, ich fahre jetzt mal ein bisschen langsamer extra für euch. damit Ich werde das Video hoffe ich dann auch ähm, in echt... Äh, Zeit laufen lassen. Also nicht den Zeitraffer. Ich hoffe, das ist für euch okay, weil dieses äh, kleine neue ist ja auch nur zwei Kilometer lang. So, dafür geht es jetzt natürlich immer bergunter bzw. leicht bergab. Aber das ist ja nun mal der Vorteil von solchen ehemaligen Bahntrassen, dass man es eben ein bisschen leichter hat. Ja, die Nordbahntrasse könnt ihr euch natürlich in anderen Videos von mir anschauen und entsprechend ansehen in 360 Grad, das ist klar hier ist glaube ich ein bisschen steigung drin war mir auf dem hinweg gar nicht so aufgefallen ist also hier ein kleiner höhepunkt ein kleiner knubbel okay hier riecht es übrigens lecker nach holz bzw kamin oder grill heute wie gesagt an diesem sonntag ist ja auch recht warm äh, von daher Bietet sich das ja alles an. So, ach ja. Ich wollte ja noch nachschauen, ob ich die Fahrradlampe nicht anbekomme. Das werde ich jetzt mal tun. Kurz, Moment, ich werde jetzt mal anhalten. Irgendwo muss doch da der Schalter sein. Ah ja. So, da gehts Licht an. Okay, haben wir das auch gefunden. Hinten brennt es auch. Alles klar. Dann können wir jetzt in den Tunnel. Das wird ungemütlich frisch. So. Okidoki. Hui. Eine frische Brise hier drin. Aber ihr seht ja, es ist hier relativ schnell. Wir haben den Tunnel wieder hinter uns gebracht. Uh, jetzt ist es wieder ganz schön warm. Okay, eine richtig schöne kühle. Ja, hier nochmal die Bundesstraße zwischen Obertal und nach da es nach Schwellen. Okay, ja, ich sage es noch mal: die Schwarzbachtal. Bahntrasse, leider nur knapp zwei Kilometer lang. Ja, ich will mal schauen, dass ich jetzt mal direkt durchziehe für euch, damit ihr das besser sehen könnt, äh, wie blöd das ab hier ist mit dem Fahren. Ihr seht, es wird als Zubringer ganz gut angenommen. Also wenn man jetzt von hier aus zu der tollen Bahntrasse nach remscheid ländern möchte, dann geht es jetzt quasi ab hier, ja, hier ist es ja noch okay, auch noch ein Stückchen Bahntrasse oder ehemalig, eigentlich dort links lang, das ursprüngliche Gleis kann man noch sehen, man hat hier den Weg so ein bisschen von dem Trampelpfad abgezweigt, das würde ja auch nichts bringen, man würde ja da auf die Gleisen rauskommen. Okay, so jetzt sind wir hier am Anfang oder am Ende der Schwarzbachtalbahn angekommen. Und ja, wie ihr seht, ab jetzt wird es ein bisschen doof. Habe ich euch aber auch schon auf dem Hinweg gezeigt. Wie ihr seht, das ist eine ziemlich blöde Umfahrung, um jetzt zumindest in Weinburg wieder zu einem vernünftigen äh, Radweg zu gelangen. Ja, man muss jetzt hier natürlich die doofe Straße fahren und im Zentrum von Langerfeld ist das natürlich auch nicht toll. Okay, wir verradeln das jetzt mal, damit ihr mal seht, wie blöd das ist. Und ich sag's nochmal an alle Verantwortlichen, liebe Leute, seht zu, dass ihr den Tunnel da fertig bekommt, weil... Das hier, denke ich mal, ist im Berufsverkehr nicht wirklich das, was sich Radfahrer erträumen. Oder aber ihr würdet hier mal vorübergehend eine vernünftige Radspur abtrennen. So, wie gesagt, hier rechts würde es in den Tunnel gehen. Der Weg würde dann da oben lang führen. Gut, das kurze Stück hier, um dort wieder hin zu gelangen, wäre ja noch okay. Und außerdem denke ich mal, würde der Wohnwert hier für die hier ansässigen Bewohner sich doch auf das Fahrrad zu schwingen, um, die, um in das Zentrum zu gelangen. Weil das geht nämlich eigentlich von der Bahntrasse auch ganz hervorragend. Also aus dieser Richtung hier ist es ein bisschen unproblematischer mit dem Langfahren. Ein bisschen aber auch nur. Weil, wie gesagt, im Berufsverkehr würde ich hier nicht gerne herradeln. Äh, das dürfte hier dann für Radfahrer doch sehr unangenehm sein. Nochmal an dieser Stelle. Lieber Herr Mucke, oder wer auch immer irgendwann mal Bürgermeister ist, bitte sehen Sie zu, dass dieser Zustand mit dem Tunnel beseitigt wird. So, ja, hier sind wir vorhin auf dem Hinweg gegen die Einbahnstraße natürlich vom Rad runtergestiegen und ich werde jetzt hier auch den Bordstein bevorzugen, weil es ist mir einfach viel zu viel Verkehr hier und werde hier einfach über die Fußgängerbrücke gehen. So. Da ja, ein Hinweisschild. Erfinder der Pizzenfleckmaschine. Der Hier ja, eigentlich ein schöner Platz. Ja, ein schönes Straßencafé wäre natürlich auch schön, aber leider halt nur eine Pizzeria. Gut, wir radeln jetzt weiter. Wie gesagt, zum Anschluss nach Wuppertal-Beinburg und weitergehen kann in richtung ah, jetzt muss ich mal gerade überlegen wo ich eigentlich gekommen bin ah, jetzt habe ich mich verfahren okay seht ihr schon ohne komoot und schon haben wir das problem also hier links rein und weiter geht's tja schade es ist noch nicht mal der weg eigentlich für die anbindung von der Schwarzbachtalbahn zu dem Fahrradweg nach Rheinburg ausgewiesen. Keine Hinweisschilder. Weil man könnte hier eigentlich als Übergangslösung doch relativ gut äh, langradeln, radeln. Zumindest ja, wie gesagt, wenn nicht gerade Berufsverkehr ist. Okay, wir sind hier weiter auf dem Weg. Äh, wie gesagt, das ist meine Gleichweg erfindung Ist natürlich nichts für Leute, die äh, sehr auf die Unterstützung des elektrischen Motorantriebs sind. Ihr seht schon, hier kommen die Autofahrer. Und mit Rücksichtsnahme ist hier nicht viel Armhut, ähm, ähm, ja, da kommt schon der Nächste hinter mir. Also wie gesagt, das ist schon ein bisschen tricky. Tja, okay, jetzt werde ich hier links abbiegen, weil da geradeaus über die Brücke müsste ich die viel mehr befahrene Straße radeln um zum meinem Parkplatz und damit unten auf der Talstraße an der Wuppa äh, wieder zu dem wieder zu dem äh, Radweg der nach Weinburg führt und der auch eigentlich weitergeht in Richtung Bremscheid. Äh, Lüttringhausen beziehungsweise dann weiter, also durch das Marscheider Bachtal weiterführt in Richtung der tollen Bahntrasse, die von Lennep abgeht, dem glaube, das ist die äh, Balkantrasse. Ach, ich kann sie immer nicht auseinanderhalten. Sorry, Vorset. Okay, ihr seht, ne, das ist hier aus der aus der anderen Richtung, wenn man also von Oberbahn kommt und dann auf die Schwarzbachtalbahntrasse fährt, also quasi in Richtung Süden fahren will, ist das relativ von der Steigung her ein bisschen einfacher. Ihr seht ja, vorhin mussten wir hier den Berg radeln. Das hört sich nach einem Freivogel an. So, ja, das ist ein ordentlicher Anstieg. An kurzer Den sind wir auf dem Hinweg geradelt. So, jetzt ist hier wieder natürlich eine etwas stärker gefahrene Straße. Ihr hört das schon. Ist natürlich dann wieder nicht mehr ganz so prickelnd. Weil da im Hintergrund, im meinem rücken da natürlich dann die eine große siedlung ist müsste ich noch mal googeln im internet was das dann für eine eine siedlung ist ist auf jeden fall eine größere siedlung okay schöner parkplatz hier ich habe schön im schatten geparkt und ja, was möchte ich euch noch erzählen? Ähm, dazu werde ich jetzt mal kurz das Rad abstellen. Und ja, und euch noch ein bisschen was erzählen. Gucken, ob ich hier das hinbekomme: hier mit der Kamm. Das ist natürlich hier immer so ein bisschen das Problem weil wenn ich den Fahrradlenker so richtig rum Ja, hallo. zum Schluss nochmal eine kleine Zusammenfassung von dem, ja, die ich euch zeigen wollte, wie blöd eigentlich der, die Verbindung ist hier unten von der schönen die hier in die Richtung zum Weinburger stausee führt, entlang der Ruppa, äh, wenn man also von hier auskommt und möchte dort oben hin in Richtung Schwarzbach-Talbahn äh, und von dort dann weiter auf die Luftbahntrasse, wie blöd die Streckenführung da eben leider ist, ja, so ganz toll dort unten also, runter entlang Richtung Wuppertal-Weinburg da ist ja, die Laune, ihr habt ja gerade gehört. Die Motorradfahrer sind hier auch nicht gerade selten vertreten. Okay, ich habe euch mal versucht, euch um zu zeigen, wie unpraktisch die diese Verbindung hier ist. Also, wie gesagt, hier so durch das äh, von Wuppertal-Weinburg, da beziehungsweise so, hier von Weinburg kommend. Dann dort oben hin Richtung Schwarzbachtalbahn, dorthin dort zu gelangen. Äh, äh, entweder fährt man die Bockmühle und da die, wo ich euch am Kupen Anfang gezeigt Kupen habe, der an der großen Kreuzung, die doch so sehr stark der Straße hoch, ja. fand ich persönlich also, jetzt so nicht sehr prickelnd, sind. deswegen habe ich nach einer Alternative ja, gesucht, wie ja, man radeln kann. kann. Ich habe unterwegs auch einige Radler gesehen. Das und ich habe auch im Februar, wo ich diesen ersten Bericht gedreht habe, gesehen, ja, der, äh, der, der sich da ein bisschen hat. Ja, es ist natürlich auch, dass keine entsprechenden Radwegschilder, die Anbindung hier an diesem Radweg, der nach Ruppertal-Einbox äh, entsprechend angebracht sind. Also ich habe zumindest keine, keine entsprechenden Fahrrad. Gesehen. Ja, schade für Bett. Ich hoffe, dass man im, äh, das Verantwortliche dieses Videos vielleicht mal anschauen und das Projekt weiter unterstützen, dass man unten durch den Tunnel fahren kann, was die ganze Sache sehr stark entspannen würde. Und schade ist natürlich, dass es noch so lange dauert. Okay. okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachradeln. Tschüss und Ende. Ende.